So, hallo, ihr Lieben. Christian Schumann, der Psychologe. das ist mein Videoblog. Meine Kurse auf Vielleicht sehen wir uns am Wochenende in Essen. Und, ähm, genau. Äh, es geht um eine Frage, sowas also ist, wenn jemand, jemand hat jemand im Fitnessstudio kennengelernt. Hilft sich übrigens extrem oft gerade. Finde ich echt cool. Und schon mal doch ein ganz guter Ort und, ähm, ja, macht sich Sorgen darüber, dass diese Person noch so eine Freundschaft plus am Laufen hat, wenn ich das so richtig sehe. Hallo Christian, erstmal herzlichen Dank für deine großartige Arbeit. Bin acht Jahre in On-Off-Beziehung gewesen, allerdings waren es drei Offs für mich zu viel. Ich begab mich in Therapie, also nach der zweiten Off in der Hoffnung, viel verstanden umsetzen zu können. Heute weiß ich, dass es unmöglich war. Ja, On-Off ist für einen Arsch. Und ist, mit dem Partner zu bleiben, wenn ich wenn nur ich an mir arbeite, er wollte es gar nicht. Licht ja an mir, er ist, wie er ist. Ich verstehe jetzt nach dem dritten, oft, worum es hier eigentlich geht und warum es notwendig war. Bin sehr dankbar dafür. Adam arbeite hart an mir und hätte nie gedacht, dass ich alleine als Plus so gut leben kann. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Dass ich tatsächlich nicht mehr auf der Suche bin. Nun zu meiner Frage. Vor kurzem im Fitnessstudio am Mann kennengelernt. Sie uns dort regelmäßig und er weiß, dass ich noch keine Beziehung eingehen will, da ich nach der Trennung noch etwas länger allein sein möchte. Wir sehen uns regelmäßig im Studio und reden viel. Er hat starkes Interesse an mir, aber da habe ich mich an ein Video erinnert und stellte eben, was ich früher nie gemacht habe, weil es für mich klar war, jemand, der sich für mich interessiert, Solo sein muss, die Frage aller Fragen, ob er Single ist. Die Antwort hat mich ziemlich überrascht, da er immer prallte, wie geil sein Leben ist wie gut er alleine klarkommt mit sich selber und auch alleine in Urlaub fahren kann. Ähm... Wir sind beide Ende 40, beide vor vielen Jahren geschieden. Nun auf meine Frage beantwortet er, er hätte eine Bekannte, die verrückt nach ihm ist und in jeder Zeit heiraten würde. Er fühlt nichts als Freundschaft. Und jetzt Achtung, sie weiß, wenn er jemanden kennenlernen würde, ist es mit ihr vorbei. Ich nehme an, es ist Freundschaft plus. Ob sie es weiß, was hältst du von sowas? Ich dachte, Finger weg und danke, danke, Christian. Ohne dich hätte ich diese Frage nie gestellt. Schönen Tag, Bab Schikola. Ja, gut, jetzt muss man natürlich immer gucken. Also ich stelle einfach mal so ein paar Fragen. Ich kann das natürlich letztlich hundertprozentig jetzt auch nicht sagen, aber ähm, ist immer die Frage, ob man zu streng ist. Ne? Ich meine, dass jetzt jemand, der Dauersingle, also ich, ich versuche jetzt mal in seinem, was sozusagen für ihn sprechen würde, dass es das vielleicht wirklich, das kann man ja auch nochmal erfragen, eine, vielleicht ist, ist es auch wirklich nur eine platonische Freundin, weil das wollen wir ja auch nicht ausschließen man malt sich manchmal so schlimme Sachen aus und die sind dann gar nicht so, äh, dann kann sein, dass sie eine, eine abgesprochene Freundschaft plus führen und ist ja auch in Ordnung, wenn man so seine Bedürfnisse befriedigt und das eben nicht reicht für eine richtige Beziehung, ist ja legitim. Ich denke, es nimmt auch zu, solche Sachen heutzutage. Und äh, klar, müsste das natürlich, wenn du eine komödische Beziehung haben willst, müsste das natürlich beendet werden. Andererseits sagst du ja selber auch, das fällt mir natürlich jetzt ja auf in der E-Mail, dass du sagst, ich möchte eigentlich auch keine Beziehung eingehen. ne Oder habe ich das falsch verstanden? Ne? Ja, also ich meine, das hättest du ja auch geschrieben hier. Schauen wir noch mal. Ja, er weiß, dass ich noch keine Beziehung angehen will, weil ich nach einer, einer Trennung etwas länger allein sein möchte. Ja, warum soll er dann nicht eine Freundschaft plus haben? So, ne? Also, ähm, ich meine, ich finde es, ich persönlich würde jetzt sagen, wäre okay, sich weiter kennenzulernen. Und dann, also du weißt nicht so richtig, was du willst. Ähm, also, wenn er jetzt nicht in einer kommentierten Beziehung ist, darf er dich natürlich daten. Das andere kannst ja noch rauskriegen, was mit der Frau ist. Und äh, ja, dann könnte man sich einfach mal treffen und quatschen, würde ich sagen, und dann gucken, ob es sich zum Date entwickelt, ähm, aber ähm, wenn das alles offen ist, also klar, wenn das natürlich, wenn er jetzt so eine Frau, die denkt, sie wäre in einer Beziehung, äh, da so durchzieht und flirtet, mit dir jetzt, das wäre natürlich nicht gut. Also, ich meine, vielleicht hast du aber, ich mein, du kennst ihn ja, du hast ihn gesehen, vielleicht hast du da ein besseres Gefühl, als wir ihr haben können. Das wäre natürlich nicht gut, das ist natürlich klar. In diesem Sinne, sehen wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.